Möglicherweise sind Sie im bisherigen Begriffsrepertoire auch der einen oder anderen individuellen Wissenslücke bei Ihnen selbst begegnet. Falls ja, können Sie diesen Lücken jetzt mit einem operativen Instrumentarium begegnen. Aber wozu eigentlich? Erinnern Sie sich noch daran? Sie alle kennen bestimmt den Leitspruch, dass Wirtschaft meist etwas mit exponentiellem Wachstum zu tun hat. Im nächsten Video werden Sie sehen, dass sich dieser, ja durchaus ambivalente Slogan, nahezu eins zu eins auf den Bereich des technologiebasierten Wissensmanagements übertragen lässt. Allerdings nur, sofern Sie mit mir darin übereinstimmen, dass sich die Mengen an Daten und Informationen stetig vergrößern. Welche Strategien können wir also sinnvoll anwenden, wenn es um einen wettbewerbsfähigen und innovativen Gebrauch von Daten und Informationsmengen geht? Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass es ein strategisches Werkzeug gibt, bei dessen Anwendung sie quasi zur Staffelläuferin werden und sich erneut in einem Tandem mit Maschinen wiederfinden werden. Dieser gemeinsame Staffellauf von Mensch und Maschinen, der könnte eine Verringerung von Fehlerquoten in den unterschiedlichen Lebens- als auch Arbeitsbereichen zur Folge haben. Herzlich willkommen liebe Teilnehmenden am MOOC Digitales Leben zur Einheit Wissensmanagement im digitalen Wandel und genau darum, um diese Verknüpfung zwischen Wissensmanagement und den digitalen Wandel geht es in diesem kleinen Snippet hier. Ähm, Eric Schmidt hat als CEO von Google gesagt, alle zwei Tage erstellen wir so viele Daten wie vom Beginn der Zivilisation bis 2003. Das hat er schon vor einigen Jahren gesagt. Und es beschreibt schon ein Stück weit den enormen, auch exponentiellen Wandel, den wir hier in der Produktion von Daten, vielleicht auch Informationen, von Menschen verstandene Daten geschaffen haben. Und was bedeutet denn dieser digitale Wandel eigentlich für den Umgang mit Wissen in Organisationen? Welche Unterschiede hat das? Da gibt es ein, wiederum ein Modell, das mein Kollege Ernesto Damiani, ich dem zuschreibe, von der Amnesie der Organisation wo er sagt, es gibt eigentlich dieses exponentielle Wachstum von beobachtbaren Umgebungsdaten, die generiert werden. Und das nicht exponentielle, sondern eher das degressive Ansteigen von den Algorithmen, auch von den menschlichen Fähigkeiten, mit diesen Daten umzugehen. Und wenn Sie manchmal das Gefühl haben, die Informationsflut schwappt beinahe über Sie, dieses Gefühl beschreibt dieses Modell sehr gut. Einerseits die Kurve sozusagen des beobachtbaren Umfelds, wird immer größer, ja, bei YouTube kommen immer mehr Videos, was auch immer Sie anschauen, steigt irgendwie exponentiell an, hat man den Eindruck im Moment. Das wird natürlich nicht immer so weitergehen, aber es geht schon eine ganze Zeit lang eigentlich. Und auf der anderen Seite dieses schon Wachstum dessen, wie wir damit umgehen können, aber dieses, das ist eben nicht so exponentiell, wie wir uns das wünschen würden. Und dazwischen klafft sozusagen eine Lücke auseinander. Und um diese Lücke ein Stück weit adressieren zu können, haben mein Kollege Klaus Nord und ich aufbauend auf seinem Modell der Wissenstreppe ein Modell der Wissenstreppe 4.0 äh, nach dem Industrie 4.0-Schlagwort äh, geschaffen. Und haben uns überlegt, wie wir auf den Stufen der Wissenstreppe von Symbolen, Daten, Information, Wissen, wieder ein Stichwort zu einem vorhergehenden äh, Kursein, Kurseinheit, dieses diese Einheit Wissensmanagement im digitalen Wandel zum Thema Wissen. Also aufbauend auf Symbole, Daten, Information, Wissen, das Handeln, die Kompetenz, das Können und die Wettbewerbsfähigkeit hier auf den Stufen dazukommen. Und wir haben uns eigentlich eine ganze Reihe von äh, Facetten überlegt, die jetzt auf diesen Stufen im digitalen Wandel hinzukommen in den Dimensionen Mensch und Organisation, also welche neuen Handlungsfelder, welche neuen Kompetenzschaffungsmöglichkeiten haben die Menschen eigentlich und auf der anderen Seite auch die Dimension Technologie, welche IT-bezogenen ähm, Veränderungen kommen auf Organisationen und Unternehmen zu, können diese anwenden, um jetzt hier ihre Wettbewerbsfähigkeit in so einem digitalen Wandel dauerhaft zu steigern. Und in dem Zusammenhang kann man schon sagen, dass die Maschine, mit der wir hier arbeiten, sehr groß ist. Und weil wir uns ja das Digitale, das, das Virtuelle recht schlecht vorstellen können, wird manchmal auch die Metapher einer Extraktionsmaschine der, der Braunkohleindustrie herangezogen. Wo man als Mensch sehr klein ist, der Reifen dieser, dieser Maschinen ist schon vier Meter hoch, teilweise also eine riesige Maschine, die hier extrahiert, ja, äh, transformiert das, das rohe Material in etwas und der Mensch überwacht dieses Ganze. Und wie Menschen und Maschinen Zusammenarbeiten in der Überwachung einer so großen Maschine, das ist eigentlich so die große Herausforderung, die sich im digitalen Wandel an das Wissensmanagement ergibt. Und da wiederum kann ich den Kollegen David Port und Kirby zitieren, die sich Gedanken gemacht haben, welche Strategien können denn eigentlich Menschen anwenden, wenn es tatsächlich der Fall ist, dass es ein gewisses Wettrennen gäbe ja, zwischen Menschen und Maschinen in Bezug darauf, welche Tätigkeiten Maschinen vielleicht besser Jedenfalls aber billiger oder schneller machen können als Menschen. Das war in der ersten Ära ähm, waren das ja die schmutzigen und, und, und, und gefährlichen Aufgaben, die Maschinen übernommen haben. In der zweiten Ära die langweiligen Aufgaben, die repetitiven, immer wiederkehrenden Aufgaben. Und in der dritten Phase geht es jetzt auch darum, dass Entscheidungen ähm, zunehmend von Maschinen auch übernommen werden. Und da hat er eigentlich fünf Strategien hier geschaffen, äh, mit denen Menschen reagieren können auf diese, auf diese stärker werdenden Maschinen, indem sie sich auf das Wettrennen erst gar nicht einlassen, sondern in einen Staffellauf gehen, in ein Tandem gehen. Und diese Tandems sind in der Tat als überlegen ähm, gefunden worden, zum Beispiel in einem in einem Experiment zum Thema der Diagnose von Brustkrebs, wo die besten Mediziner, glaube ich, eine Fehlerquote von 3,5 Prozent bei der Diagnose gehabt haben, die fähigsten KI-Systeme, also Systeme der künstlichen Intelligenz, 7,5 Prozent und in der Kooperation von Mensch und Maschine waren die Fehlerquoten 0,5 Prozent. Das ist eine äh, Studie der US-Regierung, die hier äh, zitiert wird. Man kann sagen, dass es auf dem Weg jetzt hin zu immer stärker werdenden Maschinen eine ganze Reihe von äh, Gelegenheiten gibt, in denen Menschen tolle, eigentlich Wachstumschancen haben, Innovationsgelegenheiten haben im Umgang mit Wissen. Und wenn man das Ganze auf den Arbeitsplatz her, heruntertransformiert, also was tatsächlich an den Arbeitsplätzen passieren soll, dann haben wir in, ein, in, in einem EU-Projekt äh, zusammen mit Partnern, einem, dem Learning Layers-Projekt, im Vergleich zu jenem von der letzten Einheit, wo es um das Modell der Wissensreifung ging, was wir im Projekt Mature entwickelt haben, geht es jetzt hier darum, dass wir dieses, diese Wissensreifung als ein ähm, Modell, wie Wissen in Unternehmen entstehen und diffundieren kann. Das Scaffolding ist der zweite Prozessart, wo man durch, dadurch, dass man sozusagen ein Gerüst baut, in dem sich neues Wissen anreichern kann, indem man zum Beispiel Schablonen, Muster, Standards oder auch Beispiele, best practices, also beste Praktiken, herbeiführt und den Menschen zur Verfügung stellt. Und auf deren Basis Menschen Wissen am Arbeitsplatz entwickeln und einsetzen können. Und das dritte Modell wäre die Aneignung, die Appropriierung von Wissen, wo man dadurch, dass man sich wirklich darauf konzentriert, nicht nur, wie jetzt neues Wissen an die Mitarbeiter herangeführt werden kann und an die MitarbeiterInnen, sondern wie dieses Wissen tatsächlich in, im Verhalten, in den Angeboten, in der Arbeitsweise am Arbeitsplatz tatsächlich umgesetzt wird. Und auch validiert wird. Also ein ganz großer Fokus geht auch darum, ist es denn hilfreich eigentlich? Ne? Und wie werden wir wissen, wie los, los das nicht hilfreich ist, zum Beispiel? Das wäre hier diese drei, dieses Dreigestirn, Reifung, Gerüstbauen, Scaffolding und die Aneignung. Maturation, Scaffolding und Appropriation, heißt das Modell auch, ähm, wurde auch publiziert. Und man kann jetzt bei, dieser, bei diesem Lernen, das hier am Arbeitsplatz passieren soll, kann man eigentlich im Prinzip drei wesentliche, Facetten erkennen. Das eine ist sozusagen diese verschiedenen Modelle mit, dass wir schauen in welchem Reifegrad befindet sich das Wissen heute, welche beste Praktiken kann ich denn wo übernehmen, können mir helfen beim eigenen Wissensaufbau und was muss ich tun, damit ich mein Wissen validiere in meiner Anwendung. Das ist ja alles bis bisher, was ich erzählt habe, so stark selbst organisiert und selbst gesteuert. Und dazu kommt aber eigentlich jetzt noch, dass die Wissensaneignung und das Lernen nicht mehr so stark vermittlungsorientiert und Lehrer-Lehrenden-zentriert erfolgt, sondern sehr stark Lernenden-orientiert, ja, so wie Sie sich jetzt auch hier diesen MOOC ausgesucht haben und genau diese Einheit äh, und sagen, die will ich mir jetzt anschauen ähm, und ich schaue sie mir auch nur ganz genau so lange an, wie ich das möchte oder blätter auch mal zurück ein Stück weit ähm, in diesem Kurs. Oder versuche nebenbei noch mal auch Dinge nachzuschlagen, die hier erwähnt worden sind. Also ganz stark lernenden zentriert. Haben Sie sich vielleicht oder oder tauschen Sie sich auch mit anderen aus, die diesen MOOC bereits durchführen oder durchgeführt haben oder haben da auch ein, ein eine Lerngemeinde oder auch eine Community, in der sie ihre Erfahrungen teilen. Da gibt es auch eine ganze Reihe von IT-Werkzeugen dazu, eigentlich die helfen, dass man seine Lernerfahrungen mit anderen Menschen teilt und sie mitnimmt dabei. Also, das waren jetzt drei Bereiche: das Lernendenzentrierte Lernen und Vermitteln, das Selbstorganisierte und das Soziale, das Eingebettete Lernen wie man tatsächlich in diesem digitalen Wandel besser umgehen kann. Na, und wie kommen jetzt diese drei Dinge zusammen, die ich jetzt erzählt habe? Die Wissenstreppe, dieses Dreigestirnmodell und das Lernen am Arbeitsplatz und der Umgang mit der Automation, indem wir einfach uns überlegen, wie können wir Umfeldbedingungen so gestalten, dass das Lernen der einzelnen MitarbeiterInnen in ihren sozialen Kontexten, die verschiedenhaft sind und, und, und, und und mehrfach auch unter, sich überlagern, am besten gelingen kann. Das heißt, Systeme sollten sich nicht so sehr an einzelne Menschen orientieren, sondern an die Menschen in ihrem Kontext, in ihrem organisationalen in dem Fall Kontext.